ein Baddienst in diesem Haus. Also es gibt verschiedene Haushaltsdienste, die Kinder so machen dürfen hier. Und der Baddienst ist dann so, sie sauber machen, Waschbecken und Klopapier immer vorrätig haben und so. Und es kann sein, ich gehe aus dem Haus und sage, Leute, wenn ich wiederkomme, macht bitte derjenige, der dran ist, den Baddienst. Und es ähm, kann sein, ich komme zurück und der Baddienst ist nicht gemacht. Was mache ich denn dann? Hm rumschreien und sagen, oh, du hast einen Behanddienst nicht gemacht, du kriegst die wieder nach Tisch oder so. Ist schwierig. Also es ähm, erinnert mich an das Gleichnis von den vergrabenen Talenten bei Matthäus. Also da geht der Herr weg und ähm, sagt seinen Knechten, ähm, sie sollen sein Hab und Gut verwalten. In seine Talente, wie das in einer Übersetzung heißt. Und zwei kriegen recht viel anvertraut und die vermehren das, die machen Profit. Das wird nachher noch mehr, was der Herr hat, als er zurückkommt. Und der dritte vergräbt das ihm anvertraute, ängstlich. Und als der Herr zurückkommt, kriegt er geschimpft und kriegt alles weggenommen. Die anderen kriegen noch mehr. Also Fazit, wer hat dem wird gegeben und wer eh schon wenig hatte, der hat dann noch weniger oder gar nichts. Ein Heulen und Zähne klappern das ist natürlich die Frage wenn der Herr für Gott steht ist das der Gott den ich mir vorstelle so in meinem Kopf oder in meinem Herz und ehrlich gesagt nee ehrlich gesagt nee ich bin in einer Übungsgruppe für gewaltfreie Kommunikation habe schon viel gelernt noch lange nicht alles lange nicht alles aber ein paar Sachen habe ich mir gemerkt Du kannst, wenn jemand eine Bitte von dir nicht erfüllt, mit Macht reagieren oder mit Beziehung. Du kannst fragen, warum hast du das nicht gemacht und versuchen, den anderen zu verstehen. Ähm, in dem Gleichnis kriegt der Herr die Antwort, ich habe das vergraben, weil ich Angst vor dir hatte, denn du bist gierig und ungerecht. Kann echt sein, dass man eine Antwort kriegt, die man nicht hören wollte. Aber es kann auch sein, dass man ins Gespräch kommt. Und dass man einander versteht. Und dass man einander auch Gnade schenkt. Das kann sein. Und dann wird es gut. Dann kommen wir raus aus, ich habe Macht und du hast keine. Dann kommen wir ins Gespräch. Und dann können wir irgendwann aus Liebe handeln. Und dann wird es richtig gut, glaube ich. Das glaube ich.